Massier mich, Jimmy. Ich hab Rücken. Was zum... Wer hat den alten Sack hier abgeladen? Nenn mich nicht alt, Timmy. Zeig mir, was du drauf hast. Na schön. Los, drauf. Warte. Ich hatte noch kein Mittagsbrei. M mit... Was? Nein. Hier wird gekämpft. Wie zum Fick hast du überhaupt die Top 4 besiegt? Warte. Ich hatte noch kein Mittagsbrei. Ich brauch Urlaub.